Sie sind das Highlight bei, immer wieder sonntags. Seitdem auch Stefan Meross, Ehefrau Anna Karina in seiner ard Live Show auftritt schlagen die Fanherzen höher. Von dem Traumpaar können die Zuschauer einfach nicht genug bekommen. Einst erging es auch ihren Freunden Helene Fischer und Florian Silbereisen so. Bis sie im Dezember 2018 ihre Trennung bekannt gaben. Immer wieder sonntags. Star Anna-Karina Wojcik hingegen ist frisch verheiratet und spricht nun offen darüber, was es für sie bedeutet, eine Beziehung vor den Augen der Öffentlichkeit zu führen. Immer wieder sonntags. Star Anna-Karina deutlich. Sie will Solo durchstarten. Während Stefan Meross seit stolzen 16 Jahren die Musikshow »Immer wieder sonntags« moderiert, steht Anna-Karina Wojcik erst seit dem Jahr 2011 vor der Kamera. Durch die RTL-Casting-Show, Deutschland sucht den Superstar, machte sie sich einen Namen als Solokünstlerin. Kurz nachdem sie Stefan Meross 2016 bei, Immer wieder sonntags, kennenlernte, wurde aus den beiden ein Liebespar. Anschließend folgten einige Duette wie, Wenn nicht du, Wer dann, oder, 1000 Mal du und ich, die ihre Fenster hinschmelzen ließen. Und auch auf Anna-Karinas neuem Album, Träumer, singen Stefan und sie wieder einige Lieder zusammen. Im »Stern«-Interview macht die 28-Jährige jedoch deutlich, dass es sich dabei ganz klar um ein Soloalbum von ihr handelt. Seit zehn Jahren bin ich als Solistin auf der Bühne unterwegs und habe viele wunderbare Konzerte und Momente erleben dürfen. Stefan ist seit vielen Jahrzehnten als Moderator, Sänger und Instrumentalist Solo erfolgreich. Für uns sind die gemeinsamen Duette immer ein bisschen »das Sahnehäubchen«. Scheint sich Anna Karina da etwa eine Erfolgskarriere Ella Helene Fischer zu erträumen? Auch die »atemlos durch die Nacht« Sängerin wurde zunächst als Freundin von Publikumsliebling Florian Silbereisen bekannt und lief ihm am Ende eindeutig den Rang ab. Immer wieder sonntags, Paar kann aus Fehlern von Florian Silbereisen lernen. Im Interview wird Anna Karina darauf angesprochen, wie es sich anfühlt, den Titel »Traumpaar des Schlagers« zu tragen. Die Musikerin erklärt, dass sie und Stefan Moros sich selbst niemals so bezeichnen würden, es aber große Freude bei ihnen auslöse. Die Bezeichnung »Traumpaar« wird einem durch die Medien oder auch die Fans gegeben. Ich finde den Begriff aber durchaus positiv besetzt und freue mich darüber. Auch Florian Silbereisen und Helene Fischer galten rund zehn Jahre lang als das Lieblingspaar der Schlagerfans. Doch spätestens seit ihrer Trennung Ende 2018 müssen sich die zwei als Solokünstler beweisen. Stefan Moros, der seit über 30 Jahren mit dem Showmaster befreundet ist, kann sich also die besten Tipps einholen, wenn es darum geht, welche Fehler man als Paar in der Öffentlichkeit lieber vermeiden sollte. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit in Silbereisens' Schlager-Love-Story 2020 ist sich Anna Karina aber noch immer sicher. Ich würde Stefan auf jeden Fall wieder heiraten. Wenn das mal kein eindeutiges Statement ist.